Geschäftsfall 3 zur periodengerechten Erfolgsermittlung, also auch hier haben wir ein Datum gegeben, wir haben einen Zeitraum gegeben, November bis April und wir haben Zinserträge, denn diese Zinsen erhalten wir gutgeschrieben im neuen Jahr. Und Der springende Punkt ist hier also im Nachhinein, so und diese Forderung ist also am 31.12. gegeben, aber eben noch nicht gut geschrieben, noch nicht realisiert, das heißt wir haben hier eine sonstige Forderung zu wenden. So, das heißt, erste Aufgabenstellung am 31.12., die Vorabschlussbuchung. So, dann müssen wir also die Zinserträge buchen, die auf das alte Geschäftsjahr fallen. Also machen wir zur Zeit gerade. So, das sind also einmal November und Dezember. Und im neuen Jahr dann der Januar bis April. So, haben wir hier zwei Monate. Und Januar Februar, März April vier Monate. So, insgesamt haben wir 1.800. So, geteilt durch 6 mal 2, das sind 300 mal 2, gibt dann 600 im alten Jahr. Und gleiches Spiel im neuen Jahr. 1.800 geteilt durch 6 mal 4, das ist natürlich das Doppelte, 1.200. Also das heißt, letztendlich müssen ins G&V diese 600 rein. Und die müssen wir also buchen am 31.12. und das buchen wir auf das Konto Zinserträge. Also Zinserträge steigen im Haben. Haben wir also an... 5710ZE mit 600 und wir haben ja vorhin schon festgestellt, wir haben hier sonstige Forderungen in Aktivkonto, also die bilden wir eben soll 2690 sonstige Forderungen. So, das ist also die Buchung am 31.12. Nächste Aufgabenstellung wäre dann die Buchung am 30. April. Und zwar, das ist ja das nächste Jahr, also das neue Jahr. So, was machen wir da? Zum einen lösen wir natürlich wieder diese sonstigen Forderungen auf. Das heißt, die wandern ins Haben. Und ich bekomme ja diese Zinsen gutgeschrieben. Das heißt, wir bekommen im Soll Aktivkontomierung 2800BK, also diese 1800 Dann sonstige Forderungen, die waren dann also von, von Sollens haben, 2690. Sonstige Forderungen. Das waren also die 600. So, und dann buchen wir ganz normal die Zinserträge, die ins neue Jahr gehören. Das sind nämlich die 1200 auf das Konto 5710ZE. So, und das wäre also dann die Buchung im neuen Jahr im April.